Jetzt bist du an der Reihe. Probiere eine Steuerung mit verschiedenen Knöpfen zu machen. Bei jedem Knopf soll dein Objekt etwas anderes machen. Probiere mindestens zwei verschiedene Knöpfe einzubauen. Gutes Gelingen!